Jahre Kinderpalliativzentrum Datteln. Herzlichen Glückwunsch. Ihr wart europaweit die erste Einrichtung, die sich in dieser Art und Weise um schwer erkrankte Kinder gekümmert haben. Und das ist toll, das ist beeindruckend. Es gibt unwahrscheinlich viele Zahlen, die das deutlich machen, aber zwei Zahlen sind mir in Gedächtnis geblieben. Ihr habt in diesen zehn Jahren 53 Geburtstage dort gefeiert, aber leider auch 203 Familien dabei begleitet, sich von ihrem Kind verabschieden zu müssen. Ich möchte mich ganz ausdrücklich bei euch für eure tolle Arbeit bedanken, bei Ihnen allen, und wünsche mir nur das aller Allerbeste für dieses Zentrum und auch viele, viele weitere erfolgreiche Jahre.